Wir sind jetzt fast durch mit unserer Tournee zum Thema Nachhaltigkeit und wir hatten super interessante Interviewpartner in dieser Woche und ich habe jedem der Interviewpartner noch eine spezielle Frage gestellt und zwar geht es da um die 17 Ziele, die die Vereinten Nationen in Richtung Nachhaltigkeit definiert haben. Und ich habe jetzt jeden gefragt, stellen Sie sich vor, es ist Montag. Sie haben keine Termine. Sie haben eine Woche Zeit, sich zu dreien dieser Ziele Maßnahmen zu überlegen. Es geht nicht darum, dass Sie schon etwas umsetzen, sondern einfach nur überlegen, für diese drei Ziele, was kann ich tun, welche Maßnahmen sind geeignet. Ich habe dazu den Matthias Hefert von Hefert gefragt, den Bernd Troten von Salesforce, den Frank Stildorf von der Preußenquelle und den Stefan Mauer von Kiosera. Und Sie haben hier interessante Themen genannt, interessante Ziele, für die Sie sich entschieden haben und ich werde jetzt im Nachgang mal schauen, dass wir eine gemeinsame Schnittmenge haben und der nächste Teil in dieser Initiative ist, dass wir alle zusammenkommen, uns eine Initiative überlegen, ein Ziel und gemeinsam daran arbeiten.